Hi und willkommen, mein Name ist an die und ich bin kurz zurück zu Let's Play King Nummer 3 in der letzten Folge haben wir den Sternenpfad, sternlicht Sternlichtfahrt erledigt, den Gummijet Pfad hier und ja, ich würde sagen, wir machen mal runter weiter mit diesen Part hier und ja, gucken wir mal. Wir fangen einfach mal hier ein. Ich habe ein paar Fertigkeiten ausgerüstet und zwar. Also nicht, kann man gar nicht einstellen. weil für eine kurze Zeit natürlich einen mächtigen laser laser strahlen ab. Die gegnerische Geschosse auffällt bin auch nicht schlecht. Nehmen wir mal das. Gut. Nochmal bekommen nachdem wir Boss hier besiegt haben, glaube ich, ne? Das level 5 Boss. Ja, ich habe jetzt eine fertigkeit drin jetzt autoschutzengel also ich werde einmal wieder blieb wenn ich gehe, Das ist schon mal ganz schön broken und ja mehr tp habe ich jetzt auch ich glaube fünf prozent zu 20 hp oder so waren und mein gott ist ja noch viel und ja ausgenommen habe ich dafür diese fähigkeit womit sich das schub irgendwie schneller auflädt weil wenn wieder so Bosse kommen dann ich doch lieber mehr hp anstatt Weiß also nicht soll vielleicht auch ein bisschen hier oder also ein bisschen hier level wo ich hier weitermache mache mir diesen Boss hier so Vorknöpfe, der ja auf uns wartet wahrscheinlich und ja guck mal das mal das ein oh, da ist er eine Laser, okay. Er kam irgendwie bekannt vor. ich Kam schon mal irgendwie in irgendeiner Form vor in gemacht glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Und ich im chat glaube ich. Ich habe mit ein Wie-Spiel ja Nintendo DS. Das ist auch so ein ähnlicher so ein Kreisstrahl. Hey. ja die letzte welt hier problemlos problemlos geschafft meinte ihr, ihr habt eine chance nein an erfahrungsmutter ich auch pavillon okay aber sie mir so gummi mäßig aus okay wega äh, spezialbauplan Vega. halten sollte mir immer vielleicht alle mal angucken aber was soll's oh, hier sieht auch gut aus ne? in der eclipse da haben wir alles noch nicht nebelfluss so ist der ort hier wird ich hoffe mit dem ich glaube wenn man weiter auflevelt, kriegt man mehr fertigkeitspunkte ne, die man verteilen kann also ja das sollte ich vielleicht mal machen diese mehr leveln ja vielleicht eine gute idee hier gibt es ja genug gegner zum leveln ne? nee, das nicht. ich glaube ich brauche nur diese pinken kristalle weil die anderen die blauen hinterlassen irgendwie nichts was ich gebrauchen kann ich kurz die kohle einsammeln und dann die ausweich Aktion gesehen ich habe die trotzdem kaputt damit ich halt sehe das oh, habe ich schon und so und bist du das ganz nah da. da bist du ganz nah Na bitte wir gehen Natürlich doch jetzt hier nichts auf. Ja, super. Der Angriff bringt überhaupt nichts. Hätte ich über diesen Schild, glaube ich. Au. Was zum? Ja, schon C. Hm. Von B. Laser, das irgendwie viel zu langsam aufladen, Alter. halt mich bitte wieder hoch. Oh mein Gott, das war, äh, aber war knapp. Ich glaube, ich sollte mir erst mal ein paar hier äh, HP-Dinger hier hoch. Pab Krieger, ich habe schon erfolg voll gut. Das Ding ist Level 3 nennen nee, nee. ne, wir mal lieber. Ich glaube, hier habe ich ein paar Sachen ausgelassen. Ich nee? werden die Dinger ja nicht so stark, glaube ich. War schon Level 4. Da. Komm her, du Schwein. Ja, die Dinger muss ich sammeln. Pinken die wald unten nein oben natürlich oben passiert wenn ich hier rein fliege Ich glaube, da ist ende oder karte um mich jetzt zu langsam um einzufliegen wird mich auf alter okay so viel dazu muss ich ja noch mehr Dinger hier reinballern. Ähm, wir halt ein bisschen leveln ne? äh, Geht kaputt danke okay. ja, muss ich definitiv ein bisschen leveln bevor ich hier zeugs machen kann habe ich das schon fotografiert ich weiß nicht was man lieber jetzt bevor ich sie auch vergesse sie Was das? Endymion. Keine Ahnung, wo das ist. auch ein Final Fantasy fisch sein. Schon aus der Neueren. wenn sie 13 auf 15 oder so. Also weil da haben wir jetzt nichts gesagt. Das ist irgendwie ein klassisches, jedenfalls nicht eins, das ich kenne. <lacht> ich den ja vorbei. Fünf, fünf, Für den fünf, fünf, fünf, fünf, fliegen weil ich beschleunigen nicht schon mal nicht meinen ich meine glaub ich glaube ich lasse die Gegner erst mal pinker kristall ich sehe pinken kristall das gibt mir damast metro tropfen ok okay eigentlich voll broken unser voll hier Dein hoch mogeln in die Dinger, die du hier bekommen kannst. Alter, was? Okay, jetzt was zum beschützen. Deswegen. treffen <lacht> mich noch nicht mal. Ah, das Blauer, oder? Ich habe gerade was gesehen. Ja, also jetzt überall Blau, aber Ihr wisst schon, was ich meine. Kommt schon. stell ich jetzt mal nicht so an. bin doch noch ich. So, ich mache mal euch platt. Ich hoffe, ich habe wieder voll AP, wenn ich den Kampf beginne. Nö. Ihr Pisser Oh, das hält ich gar nicht lange an, ey. immer näher ja aber oh, ich hab die alle ewig. und deren heilung eingesammelt ja so hat er ja. gib mir a. gib mir cool, ich die ab. muss schon wieder meine geschwindigkeit geschwindigkeit ich weiß nicht was ich davon halten soll ah. okay, hier kein a Aber, war schon wieder Warum? Na, ich habe a gut galt mich mal Würde aber der die der letzte Fahrt wird jetzt nicht so unglaublich schwer. ist dicker und Nico Katze. ja, er war ein traumfänger Wo jedes Mal, wenn die Musik hier anfängt, ne Ich denke immer jetzt hier aus Final Fantasy 12 wenn man in diese Wüste geht. Er klingt auch irgendwie so. aber ja, nur so. Äh... wollte schon sagen, das Ding kenne ich doch. Oh Gott, das jetzt schon wieder. Ja, freck wie, Du bist genauso stark wie der letzte. Wer ist ja jetzt, ey? nur zufällig vorbeigeflogen jetzt oh, schon gleich tot aber trotzdem muss jetzt nicht sein aber erst also im letzten moment gesehen mat ist auch wie einer von diesen planeten da kommt natürlich wieder so ein ding ey. ich habe jetzt schon ah. ich im nebenleben so stark wie die letzten ich habe jetzt hab jetzt geübt, gegen euch zu kämpfen. Ich habe erst vor, weil nicht 20 Minuten gegen euch. Gekämpft. Ich habe ein, zwei bessere Fähigkeiten. aua break. gegen die Weltraumwürmer. Laser, was Bin Level 60? Cool. Mit zwei Sterne, aber sagt er dazu, ne? Wenig unglaublich, seht ihr jetzt. Schaut ihr jetzt auf mich. Als welchen Held. Schaut er auf mich herauf. Die Level 99 Satz Maximum, ne? Jetzt mal raten. Da. Oh Gott. So, weiter. überhaupt? Bekommen sowieso nichts von dem Ding? Ist noch so blau. Oh, drei Sterne, Dinger kommt. Ich werde ich aber schaffen, oder? Nur eine kleine Fleischwunde. Währenddessen Goofy und Donald da drin unser letzte Ding? Da schon wieder ein Blauer. Das tut doch weh. da kommt donald sagt so ich glaube wir können ja etwas zutaten jetzt mal wenn er hat sagt kriege ich irgendwie aggression ich weiß auch nicht warum ist er so gebrochen irgendwie welche level war ich nochmals hier reingekommen 50 54 55 ich glaube ich nehme eine andere fähigkeit rein die sind bin nicht so ja, diese dinger machen ganz schön schaden ey. ja auch damit naja lädt der Angus ja auch irgendwie voll langsam auf bringt es echt nicht schon von eine minute ich muss leute erledigen nein ich habe nur b neustart bitte welche ja nie wieder finden Mehr ja, kaputt. Meine Laser mal ein bisschen verbessern. Habe ich habe so, ja wo unter denen gesehen, mache ich meinen laser vernünftig eingesetzt. Da nehmen wir auch nicht getroffen. Macht jetzt zwar keinen Unterschied, muss ja halt schnell erledigen, aber trotzdem Oh, die verstreichen voll Zeit mag gerade. Au! Oh mein Gott, was ist los? Hallo? habe ich nicht glaube ich da gibt es jetzt nicht war oh, muss ich hier wieder den irgendwann suchen, noch mal machen oh, okay. Komm. ich ja extra wegen das eine dinge zurückkommen und ja also immer ja ein Boss ist oder irgendwie so hat ein blauer ich nicht schon 10.000 mal ja dann level war erstmal hier wo ich hier alles schaffte ne? aber erstmal weil ich alles kann dann kommen wir mit level 90 und somit weiß ich nicht Woll die überpowerten Klamotten hier wieder zurück? Noch überpowertere Klamotten. dann machen wir ja alles fertig. und jetzt mal der Schub ausgeht, wenn ich einmal gut gegenknall. Aber sieht es aus? Wir fehlen denn hier noch? Drei. Jetzt so, die Bosse habe ich erledigt mit A. Ja, schon mal gut. Na, ne? gut, es stimmt. Ich kann ja jetzt jedes Mal ein Ding sie auf die drauf packen. Ne? Ja, perfekt. Jetzt das heißt, wenn ich die einmal ja, warte nicht du oder. Hast du irgendwie im Boss? Ich glaube, ja, Die Sterne sehen irgendwie anders aus. Glaubst ja, du, neu kommen nur zwei Sterne? Ich werde auch schaffen, habe vergessen. Man kann sich an ja den markierung von denen hier im packen, wenn man einmal erledigt hat. Oh, ehrlich, ein Einzelner hat er überlebt. Ey. er fliegt einfach weg Der ist einfach nur vorbeigeflogen bist du denn war bist dich unbedingt meine laser ja auch verlangen sie machen gar keinen schaden habe ich auch keine fertigkeiten und so die irgendwie verstärken also so war es auch ah, gut Ah schön. Kurbord. da sagen, warum ich ein anderes Gummijet als mein eigenes hier steuern sollte. Ich mal mein guckt euch das Ding noch mal an, das brauchst so. Ich habe ja natürlich mit jedem Level, den ich hier bekomme, mein Gummijet ein bisschen stärker, ne? ist der Fall, oder? gegen den astro gekracht so, ich brauche immer noch baustein fragmente wenn es geht ne? also gibt mir die mal da hatte ich euch schon keine ahnung aber wirst jetzt dann glauben aber schon Bock eigentlich, also auch wenn ich ja wahrscheinlich alles schaffe, alleiner zu spielen macht schon Bock. Das ist das Wichtigste, ne? Oh, jetzt sieht mir hier wieder die ganze Zeit da okay ah, ich habe noch 40 Sekunden. Kommen ich auch schaffen? Irgendwie ja, habe ich auch schon mal versucht. Da kommt irgendwie bekannt vor. Stimmt schon versucht habe ich schon. Ein Schön abgeschlossen, ne? Ah. Und 100 noch. Ja. 110. Hm. Hatte ich schon Countdown ne 9 ja, hatte ich schon. Sonst hätte ich noch mehr Sachen bekommen. Ja ich würde jetzt gerne die Bauchstein-Fragmente finden. Also, level will ich so oder so, aber wir wissen etwas hier erreichen. Erfahrungskiste ja erfahrungsgist hat mich verprügelt. habe so wie ein Staubsauger? So, ich hoffe, ich gehe jetzt hier mal in einen Ort, wo ich nicht so war. Mein gott ich werde voll viele Schlüsselschwerter hier hochballern können, werde ich gerade, weil ich so viel damals gefunden habe. Ist auch nicht schlecht, ne? ich sowieso wir mit dem Königsanhänger herumlaufen, den ich glaube ich auch voll hochgeballert habe. Ja, ne? schon lange glaube ich, jetzt sheriff den habe ich auch auf Maximum gebracht. Ich glaub, das stärkste, was ich bisher habe, ja, ich habe ich hab auch blau gesehen. Ne? Ja. Aufnahme, Zeitlupe gesehen, das ist wirklich nicht eine Zeitlupe, ist aber. der höhle warum bin ich reingegangen ja die ist einfach hier durch habe ich die beste idee ja ich war noch nicht hier drin also nicht mal euch habe ich noch nicht also jetzt war ich noch nicht hier drin nicht Glaub ich war schon mal aber schon was ich meine ihr wisst was ich meine ihr wisst was ich meine oh gott mal sinnvoll eingesetzt das ding trotzdem blöd ich kann halt nur einmal irgendwie dann kommt einsetzen hat so gebraucht naja ich will mindestens so level 70 erreichen würde ich wahrscheinlich nicht schaffen werde aber ja man kann ja träumen ne? ein paar fertigkeiten hier rein weil dann werde ich wieder noch ein bisschen stärker glaube ich aber Hat nicht mehr so explosive Dinger. Hier sind die, man mit Laser irgendwie angreifen, dann sind sie äh, explodieren sie und töten alles um sich herum. A gut, wenn ich jetzt so knapp A erreicht habe, dann nehme ich mal kann das ich noch nicht. Oder ja, das ist ja noch nicht. A, Ein von beiden, wird aber wenig als Maximum. Da schalte ich irgendwie Sachen frei und so. Also, ich nehme an, ja. Ne. Ich glaube, da habe ich schon mal versucht. Oh, ich habe noch nicht alles gehabt. Ja. Bergungsspezialist. Cool. So Bergungsspezialist. So viele Dinge fehlen mir noch. Ey. Bei so vielen Dingen habe ich noch nicht. Ah. sind Die ganzen Planfragmente, die will ich das noch erhalten. Hier. Wieder ein Blauer. So jetzt einfach nicht. Oh, ja, da, ist auch noch was. Ich hoffe ja, die respawn nicht die ganze Zeit, ne? Sonst ist ja richtig trolly. Irgendwie. Oh, oh, oh. Ja, genau. Boah. Muss sie alle jetzt finden, weil sonst wird das nur noch verwehren nach die zukünftigen Dingen. Dann spawn die wieder alle, und dann kann ich die wieder alles abchecken. Das ist ein Blauer, das ist ein Pinker. Nee, dann möchte ich dann lieber jetzt. Hm, schon wieder Blauer. Oh, komm schon. das auch ein blauer. War ich ja nicht schon habe einen gefunden. Ja, hier war ich doch schon dort, die respawn echt, Also überhaupt nicht nervig. Wir sollten jetzt wissen, wo die alle sind. Wir kommen noch von den pinken Bauplanfragmente. Hab schon Da unten sieht sehr stark bewacht aus. wir sind da? Ja, guck mal. Mama hat gemerkt. Kommen einfach ohne Schaden durch. Noch zwei, komm. Gehen wir da noch hin, ja. King videos sind da nicht bekannt dafür videos lang sind oder so also nein ich schließe bitte so, schon wieder in die mine rein soll es jetzt erfahrungspunkte sind erfahrungspunkte na, na, na, na, na. na echt Oh, echt? <lacht> Na echt. Na, drum hat er da. Lang. Ich kann nicht mal, ob die ganze Zeit hier X. so feuern und wie ja nichts. Also blauer. Da war das bis zwei Sterne kommen. Und sag für ich hatte ich noch nicht. alter diesen eis auf mich aber oh ich habe noch die gleichen AP vom kampf oh, stimmt ja, bitte feiert jetzt nicht alle diese eisdinger würde mich gerne wieder hoch heilen wenn ich auf der ich auch wieder voller AP. sonst hätte ich irgendwie schon sehr viel öfter hier auf niedrigen ap sein müssen aber ich habe einfach nie Schaden genommen. Was? <lacht> war was ist das denn? Wir B. Aber ich weiß wenigstens, wo die sind. Dann kann ich jedes Mal dahin fliegen. Ne? Man kann nicht sagen, hier nichts ist. Aber doch der blaue, ne? Geh kaputt verschwinde von meiner Karte von meiner da. Also ja voller AP hatte ich jetzt nach dem Kampf oder weil ich ein Level ab hatte. Das ja ist die Frage, Blau Okay, Ja nicht wissen, wie schwer die Gegner hier auf dem letzten Pfad sind. Stimmt brutal, ne? Na, da ist die Festung. Habe ich ja schon wieder ein Ding verpasst. nicht da unten irgendwo ne so, da unten wo oh. soll ich da unten sein irgendwo was schon wieder so verwirrend versteckt, da muss ein Pinker sein. Also. Wo? Und da ist ein Blauer. War schon Geht noch mal durch, ey. Äh, schon eine ganze ecke nerviger hier habe ich so das gefühl also da schon wieder ein blauer das, das letzte mal ich mal ein pink mehr gefunden äh, äh, äh, ausweichen <lacht> so Ja, bitte ja, gib mir ah. ich hier. Ich kann aber auch nicht. Oh, die habe ich nicht gerade gegen euch gekämpft. Also genau die, gegen die ich gerade gekämpft habe, ne? Zweck. Oder? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich will mich gleich mal richtig hinsetzen. Ne? Ja, ich glaube, das sind die, die ich gerade hat. Oh, ja, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. ja, nein, den sind noch am Leben. Jetzt hat sich mein Ding wieder aufgeladen Gut. dann reicht ja jetzt noch mal benutzen. Hier pass auf, das ist voll gemacht. Ich habe schon, ich glaube, das hatte ich sogar noch gar nicht. Ne? Spielzeug Dino, eine ja, neue Auszeichnung halten. Jetzt habe ich neuen Bauplan hier kommen würde. Dann kann ich euch alle töten. Ne dreck wo sind die jetzt meinen da kommt schon er gibt es jetzt nicht sieht aus wie ein ort den ich noch nicht hier erkundet habe richtig steht da oben der pass auf okay wieder ein Blauer, wir verarschen. Da ist ich davon. Da ist noch Level 2 ja Komm her. War schon lange nicht mehr gemacht hier schön kämpfen, was nicht. können wir wenigstens anzeigen ja hier ja, den hast du schon mich ich nicht immer und wieder immer wieder mache ja so aus verwirrung ja, ich glaube den habe ich schon wir so, haben gestartet bei diesem tornado glaube ich Ja, wo? Ich, ich auch so ein Laser. und jetzt schon... Ah, gut. Okay. Ja, schon Aber wo sind denn die jetzt? Jetzt mal ganz ehrlich, ohne Scheiß. Die letzten beiden Baufragmente, ich finde die nicht. Eins, zwei. Mal schauen. ich so gut versteckt sein hier. Oh, ich halt abgesucht. Erstlosen, können mich jetzt mal klatschen. jetzt sind da eigentlich mit aus? 1 2 3 2 3 und 4 die sind auch noch welche ich muss ich ja wenigstens einmal versuchen ja damit ich die wesens schon mal mit den ganzen bisschen nicht noch mal machen Na, da ist schon wieder eis dingen war ich doch gerade schon drin irgendwie viel besser wenn die nicht hier respawnen würden ich meine in denen ist noch nicht mal irgendwie was drin damit es das lohnen würde hier ja. so ein aero oder irgendwie so da lohnt sich doch gar nicht und ich extra jene Dings packen kristall oh nein wissen sie beiden dinge abfinden dann können wir ja fertig machen und es geht hier immer echt um kann man kann ich von der anderen seite ich ja schon gerne raus pink wird ich bin ja auf dem richtigen Pfad. erlaubt wir sind schon wieder warum war ich glaube ich auch schon das hat er nur die beiden noch? Ein, ein jetzt? Dann bin ich ja weg. mit noch ein paar herzlose Erledigen auf dem Weg. die gehen kaputt sogar. Gut. Das gute oh ja. In der Ecke war ich glaube ich auch schon. sind doch echt nur da um ein zu verwirren dann ne? gut sehe ich irgendwie nicht da sind nicht sachen drin irgendwie die sehr wichtig sind oder so oder gut also sind nur da um einen zu verwirren ja guck mal da auf der karte da hinten ist einer Geh mal dahin dann geht man dahin dann sieht man so ein blaues ding so, hier war ich doch gerade schon ey. Kartenmäßig steht ja leider auch nichts. Ich die Zonenkarte an, cool. da sieht man ja auch keine, äh, keine guten Informationen hier. Also bringt alles irgendwie nichts. Oh, schon wieder blau. Oh. schauen müssen das jetzt ey da war ich auch schon dauernd weil irgendein gebiet wo ich noch nicht war hier sind noch ganz viele vielleicht war ich hier noch nicht blau macht ja auch nur kaputt damit die nicht auf der karte mehr sind wenn ich immer wieder hier hinkommen Aber die respawn ja anscheinend immer das bringt es halt auch nicht Na, irgendwo oben na. Wenn das wenn man da reingeht ist jetzt irgendwie nicht ein boss zeichen oder so aber ich nehme an da drin wartet einer oder so ne? Ist auch nichts, ich war doch gerade unten, aber auch nichts. Ja ich nehme jetzt mal einfach an, da ist ein blauer und sich der letzte Pinke da mir noch fehlt. War wo bin ich eigentlich verarscht. sind jetzt alle unten oder was ich war doch gerade unten da war nix jetzt ja, spielt verarscht mich gerade und ja drin irgendwo ich glaube die sind da drin blauer wo wir da rechts ist jetzt nicht ein pinker Pinker. Sich hier sind Kristalle, aber jetzt kein Kristall, das ist das Empfinden. Ah, also frustriere ich hier, Kriege ich ja echt frustration. Der Gedanke, dass man irgendwann noch mal hier reingehen muss, ne er hilft auch nicht weiter. Ich glaube, ich tue ein bisschen, ein bisschen leveln. Ja, Sternlichtpfad. Ich hier schon wieder über einer wo denn? Ah. schon gib mir den letzten Pinken. Das jetzt nicht wahr sein. wo? verarscht mich hier gerade oder wie da wieder über mir wahrscheinlich im internet nach oder so weil ich keine lust habe jetzt hier noch zwei stunden rumzufahren wieder blöding gefunden habe gibt es ja einfach nicht kommen gehen wir aus hier keine Lust mehr gehen wir ein bisschen doof gerade ich gucke danach nach wo das blöde Ding sich befindet ja wird mir doch hier ein bisschen das ist keine Lust hier so viel Zeit zu verschwenden noch ja guck mal war paar, paar Sachen hier haben Fertigkeiten ja, ich brauche noch mehr Geschwindigkeit also Nicht hm, hm, hm, hm, hm. so zwei Dingens. Ich möchte ich die beiden so daneben so irgendwie da hinpacken? Ich da gerade weggeballert. warum mehr von diesen Dingen, weil halt Geschwindigkeit, ne? Kosten, Geschwindigkeit, hier. Weil sie sehen irgendwie nicht so aus, als wären die so da dran. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade ja on-Screen mache, aber... nicht wieder rückgängig. Nein. Fertigkeiten, wesentlich hier ausrüsten? So, sieben Stück, oh Gott. Äh, letzte Woche. Ich krieg immer mehr von diesen Dragon. Ah, Geschwindigkeit nicht das hier dann wenn ich das hab, dann brauche ich das ja gar nicht eigentlich war so, immer noch fünf äh, wie was mit spezialwaffen upgrade nee, laser upgrade hier Oh wow, gut, da wir ja noch. Also noch mehr Waffen, laser gummis das Kann ich mir glaube ich gar nicht leisten, ne? 110? Ne, glaube so ich doch gar nicht. Dreck. Ja, ich werde ja schon irgendwas machen. Gut. Jedenfalls sage ich dann, danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge hatte ich irgendwas geplant, aber ich habe es vergessen, aber wir werden wir schon in der nächsten Folge sehen, wie ne, es weitergeht. Wahrscheinlich spiele weil da sind noch viele übrig. Ja, vielleicht gehe ich mein gummi ein bisschen hochballern. Um ja, mehr Fertigkeiten und so zu bekommen. So auf Level 70 oder Level 75 irgendwie so was. wird wir auch schaffen. Und ja, tschüss, bis zur nächsten Folge. Gesundheit.